Aldo! Jens, Aldo, Jens, kommt her, wir können nicht mehr warten. Sindugia, Bistecca Fiorentina ist fertig. Das muss jetzt gegessen werden. So, jetzt etwas gutes Olivenöl dazu, Meersalz. Pfeffer auch. Ja, hier, zum Niesen. Und jetzt essen wir das Bistecca alla Fiorentina. Mm. Stefano, das ist ja perfekt gegrillt. Na klar. Hier ist der Teller. Aber Jens, bitte lass auch was für die anderen übrig. Ich verspreche euch. Das schmeckt super. Ach, ich mache das jetzt mit den Händen. Wir sind nicht im Grand Hotel mit berühmtem Chefkoch. Wir sind in einem toskanischen Landhaus. Und so essen wir auch. Country-Style.